Hallo zusammen, hallo Freunde, ich wiederhole jetzt nochmal das Bild mit diesem Cell Creator und dem Bubble Booster auf dem Rahmen, wie ich schon angekündigt habe, von äh, 100 auf 50 cm und habe eigentlich die alten Farben noch genommen, die nach einer Woche noch gut waren, ich habe sie nur wieder aufgepäppelt mit etwas Wasser. Jetzt muss ich doch nochmal ganz genau schauen, was das von Rot war, ihr wisst wahrscheinlich noch gar nicht so schlimm ich habe noch kupfer dazu genommen ähm, beziehungsweise bronze glaube es ist schon wieder spät es ist halb elf <lacht> abends äh, dieses Türkisblau, blau dieses permanent gelb dunkel und dieses patalo Türkisblau. blau das etwas dunkel ist aber schon ins grün übergeht ähm, da ist jetzt überall noch diese Mischung mit dem Cell Creator und Bubble Booster drin. Bin mir aber nicht sicher, ob da etwas verdunstet ist oder sonst was. Es steht ja ca. ja, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, schon eine Woche. Ähm, Habe mir nicht das halt noch mal eine Mischung angerührt, ein bisschen und schüttet da noch was rein. Und dann lasst uns starten, dass es gut wird. So Freunde, ich habe euch jetzt wieder hier runtergeholt geholt, zeitlich, weil einfach, ich habe, wie gesagt, zu wenig Platz auf der anderen Seite, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut sehen. Ich mache jetzt hier noch was rein, hier habe ich ja noch gar nichts drin, in dieses Bronze. Und mache in diesen Farben auch zusätzlich noch mal was rein, weil, wie gesagt, nicht dass es verdunstet ist und dann funktioniert es nicht und dann Bananekuchen. So, noch etwas umrühren, dass sich das schön vermischt. Aber Ich denke mal, zu viel kann es nicht sein. Ich habe ja das letzte Mal auch mehr reingemacht als wie gewollt, aber das passt, das funktioniert. Okidoki. So, natürlich drei große Becher Weiß wieder angerührt. Die braucht man schon für so ein großes Bild. Jetzt schauen wir, dass wir da noch ein paar Luftbläschen wieder rausmachen. Und du wirst nicht brennen gut lasst uns gleich loslegen dann habt ihr spaß und ich hab spaß ich mal schwer davon aus ich fand ja das rot mit dem gelb und im Blau, richtig cool. Letztes Mal. Schauen wir, dass wir hier trotzdem noch ein bisschen Kupfer reinmachen. Ich sage immer Kupfer, Heide, Bimbam, äh Bronze. So und jetzt das coole Rot. So, noch ein bisschen gelb. Ja, das passt. So, jetzt haben sie auch endgültig leer, die Farben. Drückt mir die Daumen. Aber das passt, denke ich mal. Wie gesagt, je größer das Bild ist, umso, ja, ich würde schon sagen, etwas schwieriger ist schon. Okay. Ich nehme aber, mein Handy reagiert immer auf okay, ich nehme wieder diesen Wischer, diesen alten. Den wo ich da vom Lidl gekauft habe, bin noch nicht so mit zufrieden. Okay, dann wischen wir mal. Müssen wir schön viel mitnehmen in Farbe. So, wie gesagt, ich fahre wieder nicht ganz durch. Könnt ihr ja machen wie ihr möchtet, manche fahren auch ganz durch. habe ich ja früher auch gemacht Okay, ich nehme ich noch meinen letzten Becher Weiß. Wie gesagt, bei mir, die, wo es zum ersten Mal sehen, bei mir nicht ganz so wichtig, dass ich die Rinder zu habe. Weil ich es ja noch laufen lasse. Und nichts verschwenden. Alles rein. Lass da nochmal von der anderen Seite laufen. Da habe ich einen super Streifen, den will ich eigentlich fast gar nicht wegmachen, aber naja, das Läbe ist kein Schlotzer. Nicht so schlimm, passt. Jetzt lassen wir es ja laufen. Putze ich nachher. Mein Gerät. wo wohl ein bisschen. Genau. Okay. Also wie gesagt, ich lasse es laufen, erhitzt noch gar nichts dieses Mal. Ich habe gewusst, meine Nase Entschuldigung. Corona. Okay. Let's do this. Ich hoffe, ich bin im Bild, ja. Das nochmal auf die andere Seite. Jetzt seht ihr wahrscheinlich kurz mal nichts. ist ja das gibt wieder ein anderes bild jetzt muss ich schauen jetzt muss ich diese ecke noch zu bekommen mal habe ich es etwas mehr verteilt. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt überall an die Kanten zu bin. Bei so einem großen Bild. Oh ja, da läuft es. Na, ja, lass laufen, sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, passt, passt, passt. So, und jetzt lassen wir es noch laufen, wie es uns gefällt. Aber das ist eigentlich schon gut so, wie das wieder grün geworden ist, grün geworden ist. Okay. Da haben wir schon die Kleinen wieder. Jetzt schauen wir mal. Da. Sehr, sehr grün. Dieses Mal. Okay, erhitzen. Ja, schmeißen. Das kannst du gut hin. Und ohne dass man sich auch reinkommt in das Bild. Ich weiß nicht zu viel, aber ich kann es halt nicht lassen. <lacht> wow. Das Wahnsinn, diese kleinen wieder. Und dann natürlich dieses Weiß zwischendrin. Tada. Bin begeistert. Okay. Ganz einfach, natürlich sieht jetzt wieder ganz anders aus wie das letzte Mal. Aber für meinen Geschmack ganz gut. Ein bisschen heller durchzogen. Wie gesagt, ähm, da haben wir... Ja, das Türkis ist ein bisschen ins Grün gelaufen durch das Gelb. Das Gelb hat es ein bisschen verschluckt, weil es vielleicht zu arg gelaufen ist, aber... Ich denke mal, wenn es trocken ist und die Farben wieder kräftiger rauskommen. Okay, ich lasse es kurz mal einwirken wieder und dann zeige ich es euch von nahem. Und dann lasse ich das Bild hier stehen und hier trocknen. Also, bis gleich. So, meine Lieben. Musste mal die Lampen wegstellen, damit es nicht so blendet. Schaut euch mal diese Verläufe an. Das finde ich das Coole. Und jetzt kommt das Geniale. Und zwar ihr habt ja eigentlich immer da noch Zellen in diesen Zellen drin. dass das kohle dabei Jetzt kommen wir hier wieder zu diesen kleinen ich hoffe ihr seht es ist ein bisschen dunkel jetzt aber ich denke mal das geht schon da halt auch wieder also ihr habt hier so viele details da wird es ja wieder lichter ich komme jetzt hier mal in diesen grünen Bereich rein. Ja, ich hoffe meine Frau Max trotzdem, auch wenn es grün ist. Und hier diesen gelben Fluss, hat er auch. Wow, so pretty. I love it. <lacht> Sorry, musste sein. Aber hier diese vielen kleinen Zellen und dann dieses Weiß außenrum. denk einfach mal, das kriegst du wirklich nur mit diesem Cell -Crate und dem Bubble Booster vor allem. hin. Und da kommt jetzt wieder den bläulichen Teil. Und hier hat wieder diese. Wo sind sie hier? Ja, wieder anders. Schade eigentlich, das erste Bild war wirklich super gelungen. Aber wie es manchmal so ist, darum habe ich mich ja aufgeregt. Ich hoffe, ich kann es euch dann so trocken präsentieren. Aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, weil dieser Rahmen einfach anders ist. Und ja. Ihr werdet lachen, das ist von Thomas Philips. Eigentlich im Billigrahmen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Wobei der jetzt auch, ich sag mal 17 Euro oder was gekostet hat, aber natürlich wenn er jetzt andere in diesem Größen kauft. Na ja gut, wir müssen warten bis getrocknet ist und dann die Farben wieder kräftiger rauskommen. Dieses Kupfer sehe ich jetzt natürlich hier. ich zeige schon wieder Kupfer, diese Bronze sehe ich nicht wirklich hier. Und da wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal. Alles klar, ich hoffe euch hat es gefallen. Und dann wünsche ich euch was, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ja, schön, <lacht> machts gut, tschüss.